Du sollst nur kommentieren. Wie gesagt, ruhig noch einen äh, halben Meter vor, damit du im Fokus bist. So. Ja, ja. Leicht nach vorne. So. Ja, hoch. Ja, so durchstrecken ruhig. Ja, ja, So ist gut. ja. Wir haben euch eine Tasche. Nur 6 Euro und nachfüllbar. Erhältlich im Foto 3 macht ich Freishop.